Demokratie ist eine der wichtigsten Grundlagen unserer heutigen Gesellschaft. Aber durch demokratische Prozesse wird auch alles komplexer. Der volle Arbeitsalltag erlaubt es den Menschen kaum noch, politische Verantwortung zu übernehmen. Das sehen wir als positive Herausforderung. Die niedrige Wahlbeteiligung ist kein Zufall. Wenn immer weniger Menschen sich einbringen können und wollen, da nehmen wir ihnen die Stimme ab. Wir sagen, da, wo Bürgerengagement aufhört, fängt Unternehmensengagement an. Unsere Vision dabei ist eine optimierte, effizientere, ja, eine bessere Demokratie, in der das Beste aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft zusammenfließt, um unsere Gesellschaft voranzubringen. Verantwortungsvolle Lobbyarbeit darf kein Tabu mehr sein. Unsere Mitarbeiter entwickeln für Sie demokratische Bilder und organisieren Demonstrationen, Bürgerinitiativen und Dialogforen. Unabhängige Umwelt- und Finanzexperten garantieren Ihrem Anliegen die nötige Alternativlosigkeit. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wussten Sie, dass die meisten Entscheidungen heute in Brüssel getroffen werden? Bisher sind acht von zwölf ehemaligen EU-Kommissaren in die Privatwirtschaft gewechselt. Mit unserem Konzept gewinnen Sie auch die übrigen vier für Ihr Team. Lassen Sie uns hegemonial denken. Mit der Legitimation von Unternehmen ist es wie mit den Bedürfnissen von Konsumenten. Beides muss aus dem Nichts erschaffen werden. Auch wir haben allein im letzten Jahr über 50 Thinktanks und Data Mining Institute für unsere Kunden ins Leben gerufen. Und sollten doch einmal Bürger ihr Unternehmen kritisch diskutieren. Finden wir Sie mit einfachen Beteiligungsmethoden wie Petitionen oder Facebook-Foren wieder ein. Denn wo Bürgerengagement wieder einsetzt, fängt Unternehmensengagement erst richtig an. DemoCredi. Gestalten Sie Gesellschaft. Gönnen Sie sich die Freiheit. <lacht>